Hey, Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Evelina Show. Und heute werde ich mit euch mein Päckchen aufmachen. Ich habe das bei Amazon bestellt und ich habe fast einen Monat drauf gewartet und endlich ist es angekommen. Deswegen würde ich mal sagen, let's go. Und ich werde das jetzt endlich aufmachen, denn ich warte jetzt schon die ganze Zeit. Okay. Also hier hat äh, jemand schon ein Loch gemacht. Und <lacht> Meine Segel. Schere, denn ich kriegt, das nicht auf. Ich habe jetzt eine Schere. Jetzt machen wir es auf. Das ist alles nochmal schön verpackt. Also ja. So viel, so viel. Also, hier habe ich ganz viele bestellt, hier sieht man das, es ist ein Set, deswegen, ja. Also hier haben wir so welche zwei Squishies, der ist mega hart und der ist schon viel weicher. Dann habe ich hier so welche Erbsen, die sind voll süß. <lacht> hier ist so... ein. Hühnchen und das guckt so raus und geht wieder runter. Und davon habe ich drei Stück. Boah, der geht schwer auf. Das ist der zweite. Und hier haben wir noch den dritten. Und hier haben wir noch den dritten. Das sind diese Erbsen. Dann habe ich hier noch so vier Bälle. Die, die mache ich jetzt auch mal auf. habe ich hier noch so einen Durchsichtigen, der schon wieder schm also der schon schmutzig ist. Kling. Okay. Kling. Okay. okay, dann habe ich hier noch einen Klingel. Komm, der muss ich schon. Ja, warum? So. Und das letzte Tübchen. Und der ist orange. Also hier habe ich vier Farben. Einmal orange, blau, grün und durchsichtig. Also so weiß. Die sind voll cool und die kleben auch einander ein bisschen. So, dann habe ich hier noch den, aber ich weiß auch nicht, wie die heißen. Die sind auch richtig... Cool. Cool. Die gibt es in verschiedenen Farben, zum Beispiel ich habe das in schwarz bestellt, weil wenn, wenn ich das in eine andere Farbe bestellen würde, sonst, sonst würde es noch länger dauern, deswegen habe ich schwarz bestellt. Okay. Dann habe ich hier so welche Mojis. Das sind so, so welche, also ich habe hier so welche Katzen. Und, ich, und die sind voll süß. Einmal in Grau. Dann habe ich einmal welche. Einmal eine in Gelb. Gelb. Dann habe ich hier noch so eine weiße, schwarz und orange. Noch eine pinke. Hier. Pink. Also pink, weiß, schwarz, orange, gelb und grau. Ich mag diese zwei am meisten, weil ich finde, diese zwei Farben haben auch echte Katzen. Und ich glaube, pink und gelb gibt es nicht. Deswegen finde ich die hier am süßsten. Dann habe ich hier so vier Marble Mesh. Einmal gelb. Da sind so welche Murmeln drin. Und... Ich habe schon so welche, nur drei Stück. Und jetzt habe ich vier. Einmal gelb, einmal lila, die ich schon habe. Nur die sind halt ein bisschen länger, das ist cooler. Dann orange. Und grün. Drei Stück, äh, vier Stück. Dann habe ich hier so ganz kleine Mantelnudeln, so vier Stück, die sind richtig klein. Dann habe ich hier sowas, das ist, äh, das sieht aus wie bei einem Schlüssel, Dieser, da wo man die Schlüssel anhängt, ich glaube das ist auch davon und ich weiß nicht, was man damit macht, aber es macht sehr Spaß und wie es auch heißt, weiß ich nicht. Aber es ist echt verwirrend, wie macht man das so? Jetzt kommen wir hierzu. Das sind so ähnlich wie so welche Tangles, nur ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Die kann man hier so zusammen... Die kann man so zusammenbinden. Damit die halt länger sind. Ach, das ist schwer. Also, man kann die hier auch so zusammenbinden. Auf jeden Fall, ja. Mit denen kann man alles machen, was man will. Und die machen coole Klickgeräusche. Hört man. Also ich finde die echt cool. Kommen wir jetzt zum letzten Spielzeug. Und das ist ein Poppet. Ja. So, jetzt mache ich das auf. Voll cool. also ich finde den cool. ich habe jetzt den großen hier geholt und guck mal einfach, was für ein Unterschied Wie klein der hier ist und wie groß der ist. Unterschied gibt es. Ungefähr so groß ist der hier und so klein ist der. Pink. Lila. Dann habe ich hier noch so ein Moji. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Skorpion oder so. <lacht> ich weiß es nicht, was das für ein Tier ist. Vielleicht ist es auch so wie ein Pokémon ausgedacht. Ich weiß es nicht. Das ist der Unterschied. Der hier ist halt viel weicher als die da. Ja. Und hier habe ich noch einen. Der hier ist... Grünblau und der hier ist äh, hier grün orange Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich, meine, wie ich mein Paket aufmache und euch zeige, was da alles drin ist, dann lasst doch einen großen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video.